Rund 80 Demonstranten haben in der Rudower Straße in Neukölln an Borak Bektas erinnert. Er war vor vier Jahren von Unbekannten erschossen worden. Eine Gedenktafel erinnert daran. Die Demonstranten sprechen von einer rechtsgerichteten Tat und riefen zu Spenden für ein Denkmal auf. Es würde 50.000 Euro kosten. Zuvor hatten sich vier Anhänger der NPD an gleicher Stelle zu einer Kundgebung getroffen. Die Aktivisten der burak bektasch demonstration sahen das als Provokation an. Rund 50 Polizisten sorgten für Ruhe.